Dein Vorlesetalent wird jetzt gebraucht. Du hast gesagt, du willst vorlesen. Machst du das? Naja, aber nicht so, wie ich jetzt Wie denn dann? willst du dich setzen? Wir müssen erstmal den Zettel holen, ne? Heimisch ja. frisch der Alles da. Das müssen wir mal üben. Ha, mal Probelauf machen. <lacht> <lacht> Weil mir da alle mit so zugehören. Das sind in meinen schwächsten Momenten. Lassen wir mal am ehrlichsten. Doch. Krass. Markus ist schon viel Scheiße passiert. Und da war schon viel Scheiße schuld gewesen. Ja, das ist Ding. Und jetzt bist du in Neustadt gewesen? Ja, Warst du in der Spielothek gewesen? Ja. Du es einfach nur irgendwo was essen, hast gedacht, ach. ach das gab ich auch. So. dann gab es umsonst Cola. Dann habe ich gedacht, ja. Du musst halt einmal mit 20 Euro reinstecken. Im ne? ersten Automat nichts gewonnen, bin ich eins rüber, nur mal 20 Euro nein. 400 Euro gewonnen. Das ja. ich auszahlen lassen. Das hat aber so ewig lang rüber gedauert beim Buben. Das ist die Punktezahl, was du gewinnst. Ne? Ach, das, das dauert eine Zeit lang, ehe du dann ausgezahlt kriegst? Es bucht ganz langsam, ha? ja, soll halt animieren, weil es dann langweilig wird, um zu weiterzocken. So, und dann habe ich halt auch gemacht, das Spiel gewechselt, drück halt zwei drei Mal auf einen Einsatz und gewinn. Noch mal 1000, das ist eine 400. 1400. So, dann habe ich auszahlen lassen. 500 Euro ging erstmal bloß weil der Automat dann leer war. Hm? Dann habe ich dann wechseln lassen, Ich habe nochmal getrieben, ne? Ich hatte das erstmal aufgefriert mit zwei irrtüchtigen Dann bin ich wieder hin. Umbuchen lassen. Ewig lang gedauert, ewig lang. Dann kam da sogar noch eine Umbuchungspause. du zocken konntest Aber es hat halt nicht das Geld, was du auf der einen Seite hast, haben, nicht auf der Auszahlungsseite gebucht in der Zeit. Okay. So, vielleicht 20 Minuten oder so, oder 15 Minuten, weiß ich nicht. Das macht man, weil es langweilig ist, das spiele halt weiter. Ne? Also das bisschen umbuchen dauert bei denen so extrem lange? Auch andersrum dauert es auch, auch, auch, auch lang. Ach so, auch wenn du es drauf buchst sozusagen. Ja, zwei Uhr gehen schnell und dann halt ha. vier, 30er Schritten. Okay. Rückzug, ich weiß nicht, sind 60er Schritten oder so. Kommt drauf ich an, wie es eingestellt ist, keine Ahnung. Hat ewig gedauert. Auf jeden Fall ja. dauert es ewig. Das hm. halt ewig. Damit du animiert wirst, wirst Ja. Also ja klar, ne? Du bist jetzt ja dort? Ja klar. So. Und solange das Buch, weißt du, also musst du ja von dem Buda haben abspielen. Ja und wenn du halt dann... Meistens, als bei mir war es so, ich hab mal das Geld gesehen und gesagt, da kannst du auch schon mal 100 verdallen. Hm. Kannst auch mal nur auf dem hohen Einsatz zocken. Ja. Das also, macht mir ja sonst nie, weißt Also, also Artcore-Zocker aber Ab und zu mal zockst. Ja, ein Trick. Gewinn halt nochmal. Bei Chip-Runner. 5 Euro Einsatz. Und komm halt nach einem paar, keine Ahnung, wie oft ich gedrückt habe, <lacht> oben in der Anspielung. <lacht> also Vollbild. Da gab es erstmal Fettkohle, hat spürt 1000. Und das Ding zählt ab ist bis 1000, das hat sich schon überschlagen. Was, so. <lacht> und ich dachte, jetzt wirst du auf, also ich meine, da hat es aber oben noch Freispiele gehabt. Und habe halt auf Auszahlung gedrückt, weil mittlerweile waren dann schon wieder 400 oder 500 Euro rüber gebucht. <lacht> und Trickreiten, der Feind 2 Euro stiegen wieder raus. Und das Ding wieder angegangen, Alarm. Automat, kein Geld drin. Aha. So. Ein ganz normaler Alarm sozusagen. Ja, wie es halt immer ist, wenn ha. die Dinge leer sind. Okay. Dann halt die gute Frau oder guter Herr oder was weiß ich, dort mit zwei Euro-Stücken auffüllen. Ja, Beziehungsweise, so. da frisst ja eigentlich auch Scheine der Automat, warum dann nicht mit Scheinenamt ausgezahlt wird. Ja. ja. Die alte, nee, die knitzt da lieber hin, steckt da zwei Euro-Stücken. Ah. Immer ja. so. so, ja. Das stimmt. Ja. Und diesmal, da war es auch dieses Mal so, beim zweimal der Automat leer war, kam die mit dem Zettel defekt. Hm, defekt. Ein hm. kaputt. Ich weiß, kann das ist gerade nicht sein. Ich bin da halt auf den Sack gegangen. Vor ne? keinem Reinreden, also vor keinem Reden mit der Frau, das Ding überprüft haben. Und dann äh, ah habe ja. ja, ich gesagt: so Gut, nee, ich gehe ja nicht eher raus, bevor das nicht geprüft ist. Der hat gesagt: In einer Stunde kommt da jemand. In einer Stunde habe ich halt weitergezockt. Ne? Die 500 Euro, was ich dann dafür rausgeholt hatte, schon am Anfang. Die ja, habe ich halt an den Tag noch verzackt, oh, weil Mann. ich halt bis Abend gewartet habe. Da ja. habe ich da drin fünf Stunden gewartet. Bis endlich mal ein paar Personen ausgetauscht werden konnten. Also ich durfte meinen Namen da lassen, von der guten Frau habe ich keinen Namen gekriegt. Aha. So, und ich sollte den nächsten Tag um drei wiederkommen. Ha, da hast du dein Geld kriegst. Da war der Geschäftsführer da und dann würde es dann kriegen. Und mhm, das mhm. Waren immer noch 1.300 Abendtagen und eigentlich hätte ich die Freispiele auch noch gehabt. Ja wo du Mindesteinsatz bei 5 Euro, wo du erst mindestens gewinnen kannst, 200 Euro. Weil oben zu drehen schon was du drehen kannst. So, und eigentlich stehen wir die auch noch zu, oder? So. Ja. Und die so. haben den Automaten einfach ausgescheiden. Ja, und dann? Am nächsten Tag habe ich bis um drei gewartet. Ich habe extra zwei Zeugen mitgenommen. Hm. Die, waren am Vortag auch mit dort gewesen sind. Ich, also ich war ja allein in der Spiele am Anfang. Ach so, an dem ich Tag warst ja, du ja, allein in der Spiele ja. Die sind schon David gleich angerufen. Hm, stimmt nach dem ich habe mir ein Foto ja. gepostet von einem Automat ja? ich habe eben einen Kunden oh, das hat, kann nicht sein und die haben mir dann drei Tipps gegeben was ich machen soll also, die Zeugen holen ja. die bezeugen können damit das Automat weißt du, andere Leute da drin ansprechen die auch in der Politik gespielt haben das habe ich auch gemacht mhm. und das soll ja mit der Bohrmaschine da rein ich ja, das ist ja schon so also, und dann nächsten Tag um 3 Uhr dort hin das war ja auch der Hammer, ne? Dort in die Spielothek. warten Sie mal hier kurz. Okay, gut, hat ja noch Bargeld gehabt. Warten heißt zocken. Ja. Dann steckt dort einen 20 rein, ne? Und zockt. Und gewinne halt erst mit 10 Euro, wieder. ich ne? sagen. Ja. Ich hab gleich wieder verzockt. Und dann haben wir noch 25 Euro dran stehen gehabt, ne? von allen Seiten grün. Und acht daran, ohne zu sagen, was es geht, um irgendwas, was uh -huh. da schön rausgeschafft worden, ne? Ich glaube, da war sogar das Tageblatt für den da, weiß ich nicht. In Neustadt? Da, ja, da hat viel Aufriss und dann standen wir erstmal vor dem Polizeiauto Und der eine etwas jüngere Bulle, da hat gedacht, da muss man es zeigen, ne, weil da war große, große ne, so ein großes Verbrechen, <lacht> ein bisschen ist. Das ist erstmal egal, dann haben die da draußen versucht, einen Automatenbetrug gemacht. Ah, hätte krass. manipuliert. Und wie, also, wie sollst du das gemacht haben? Angeblich mit dem Handy, was er gleich beschlagnahmt haben ne? und auch das ganze Bargeld, was ich noch in der Tasche hatte. Ach, das geht? Man kann mit dem Handy in Automaten knacken? Angeblich. Aha, gut zu wissen. So ich <lacht> es zu kennen? Aha. Gibt's hier aber nicht, wieden. Ich hab, hab auch noch nie was davon gehört. Also, du hast nur das Spiel drauf gehabt. Ich hatte das ja, Spiel drauf gehabt, was sich damals frei laden ist. Überall runterladen kannst du gar auf YouTube zeigen, äh, auf Facebook zeigen. Was und anstatt sie dir erst deinen Gewinn ausgezahlt haben, haben sie sich jetzt verhaftet, das sich verhaftet und, und tun dich. Äh und haben mich dann auch gleich nächsten Tag, haben sie mich gleich zum Erkennungsdienst geholt, wo ich die DNA abgeben musste und alles, was weißt da du? fotografiert worden in sämtlichen Positionen, was ich <lacht> so so kennt. Und dann die Anklage halt versucht, also nicht versucht, sondern verändert der Automatenbetrug. Aha. Also, beziehungsweise es gibt ja keinen Versuch, also es ist ja, klar, ja und haben die jetzt Versuch. Beweise irgendwie? Nein, haben sie nicht. Eigentlich eine Aussage von der Frau, die da Aufsicht hatte. Nein, Ach, so, ich weiß aber von einer anderen ja. Person, damit die schon mal so ein Ding abgedreht hat. Aha. Aha. Und sich das Geld dann selber eingesteckt hat. Aha. Weil mittlerweile jetzt. ist es so, ich habe heute Anklage, ich habe gestern die Anklageschrift gekriegt. Aha. Jetzt ist eine Anklageschrift, steht drin, ich hätte wohlwissend mit.. Anders verfeu ich zwei anderen Mann, die ich als Zeugen dazu dazugerufen hätte, wir haben angeblich in <lacht> die Bibliothek bei laufendem Betrieb rein, mit ja, einer Bohrmaschine. Was? Wir hätten das Ding aufgebohrt und mit zwei Euro-Stücken 1.000 Euro <lacht> ah, äh, rausgeklaut. Und deswegen haben sie dann auch bei der Verhaftung mein Handy <lacht> festgehalten. Also, habt ihr mal noch Kabel. Haben sie also, dann beschlagnahmt und mein Bargeld, was ich in der... Geld ja, ja. Hatte. also die ganzen vielen 2-Euro-Stücke also, haben sie dann gefunden bei dir. Ist das ist das Problem. Das Restgeld von den 1.000 Euro, ne? Ja angeblich ein 50-Euro-Schein, 220-Euro-Scheine und halt noch 5-Euro-Scheine gewesen, 10-Euro-Scheine. Ja klar, ich habe auch der Zeit, wo sie mich verhaftet, dass ich mein 2-Euro-Stücke da rausgeholt, bei laufendem Betrieb. Äh, Hatte noch so viel Zeit, 1000 10 Euro. Euro zu wechseln, 900 zu verspielen und das innerhalb von ich weiß nicht. Ich weiß. Ach und unbehelligt mit der Bohrmaschine bist du ja auch noch ja, reingekommen in, ja. in das ja, Spielothek. Ich eine Verlängerungsschnur gezogen und sowas. Ich meine, <lacht> <lacht> so ein ja, oh. Ich schriftlich, hab ich Krass, zeig her. Zeig her, das glaubt einem doch kein Schwein. Ich muss mal tausen. Was? Müsst du mal vorlesen? Ah ja, lass uns lieber mal vorlesen, ja. ne, dass wir hier nicht irgendwie ja. irgendwelche Leute verraten, die da vielleicht Probleme dann kriegen. Geschäftszeichen am 13.05.2015 Ermittlungsverfahren gegen Herrn Markus Korn. übrigens falsch geschrieben Wo ist. Ist. Boah, bin ich das gar nicht. Ja und auch noch falsch geschrieben, Das ist ja gar nicht stand, denn am 15.12., ne, ja, wegen Diebstahls. Beschluss. Beschluss. Also schon beschlossen, okay? Es ist schon mal beschlossen, dass die Androhung, ne? Von der Frau Müller in Neustadt bei Coburg bewirkte Anschlagnahme der folgenden Gegenstände: Bargeld 20,50 Euro, 50, 10, 5 und nochmal Bargeld 5 Na, und ein Mobiltelefon. Ach, das haben sie gleich ja, beschlagnahmt dann bei ja, sie gleich weg. Und das ist ja freilich schaffst das, das hast du mal aus dem Arbeitbuch vorher gekauft. Ach nee. <lacht> das ist <für> <lacht> <Welttelefon>, <lacht> gut, ja. gut, Keiner mehr weiß, wie so er den Herrn erreichen soll, zwecks Arbeitsaufnahme oder sonstigem. Ist erstmal dahingestellt. Okay, wird, zu den Gründen. Wird gemäß Paragraf, äh, 94 irgendwas bestätigt. Ne? Bla, bla, bla, bla. Zwei Was steht bei den Gründen? Gründe Aufgrund bisherigen Ermittlungen besteht folgender Tatverdacht. Am 2.5.2015, zwischen 15 und 17 Uhr, hielt der Beschuldigte zusammen mit einer... Verfolgten anderen Personen. Mit einer anderweitig verfolgten. Ist auch oh, egal, das muss ich schmerzen dann. Gut, okay. Ist auch egal. Und einem, ander und einem anderweitig verfolgten Person namens Bla BlaBlaBla Bla, Platz 2 in Neustadt bei Coburg auf. Dort entwendete der Beschuldigte aufgrund eines gemeinsamen Tatplans. Uh. Aha. Na, mit, ich das also ausgeheckt. Mit, ander so mit anderen gefolgten Personen und anderer, wie gesagt, insgesamt. 1000 Euro aus einem Automaten. Okay. Um, um diese für sich zu behalten. Okay. Was, was gebohrt? Gebohrt. Was hat er? Er hat Löcher in die Automaten in Höhe der 2-Euro-Geldbehälter gebohrt, um so die. Wegnahme zu sichern. Ach so, der, der, die Wegnahme. Zu ermöglichen, ja, ja, Aha, Da hat er Löcher durchgebohrt, 2 Euro groß angeblich, Huhu, mit einer Bohrmaschine. Was 2 Euro, also dass genau die 2 Euro-Stücke reinpassen, durchpassen, das ist. Das, das, durch. das, das, das, <lacht> ja, das weiß ja keiner, das muss ja uns, das, ja uns ja, das müsst ihr uns mal erklären, ja, das wäre mal cool. Also es wäre toll, wenn uns das hier mal ein Sachverständiger irgendwie mal ähm, demonstrieren könnte. Genau, wie das, wie das bei den Automaten geht. Wie das so zu war hier, ja. um Das war aber, glaube ich, das Interessanteste. Ja, ne? soweit. Einer, Einer der, der Beschuldigten selber sein. handelte, billigte er das Tun des jeweils anderen Handeln wie sein eigenes. So, dann müsst ihr ja dann theoretisch, ne? wenn es wirklich so passiert, wäre, hm. ich die schreiben. <lacht> <lacht> die Person, die mich da angezeigt hat, muss dann auch gebildet haben. Was also, noch toll ist, ist ich mein, was noch toll ist. ist da also sie haben Euro keine Watt. Bohrmaschine, sie haben keine... Das haben jetzt halt so gemacht, so, wie die da schreiben. Das ist, krass. das ist noch das Tollste. Ist, ähm, rein logisch, da ne, haben es ja jeder wissen, wie die Dinger gebaut sind. Ja, eigentlich von schon. Dem, ne? Von dem, was hier angegeben ist. Das stimmt, ja, <lacht> richtig, genau. Der das müsste uns mal jemand dem, erklären. Von, von dem, dem, was, erklären. dem was, von was hier angegeben was ist, ist, und zwischengestellt wurde, ja, fehlen noch 10 Euro. Vor allem laut dem Spielotrieb, so ich eine Bohrmaschine ausgepackt habe. Welche Spielotek macht denn das mit? Das sind überall Überwachungskameras, dachte ich. Ja. Sind, klar sind da Überwachungskameras. Ja, das außerdem noch, ne? Und drittens mal musst du am ja Automaten sehen, was ich meine. Stimmt. Du bist jetzt keine Ahnung, was mit dem Automaten. Also krass. Haben Sie da, haben Sie da also ich mal, bin... Ich da mir Fotos von den Löchern zeigen. Genau, also ich bin gespannt, was da demnächst rauskommt. Aber wir alle haben ja gesehen, wie Frau Merkel den Fisch geschluckt hat. ne? Und ich glaube, ähm, also wir... Nicht, wir sind die Fische, die jetzt geschluckt werden. Da wird hier ein Loch gebohrt. <lacht> ja, aber naja, mal gucken. Wir haben ja auch ein kleines bisschen Macht mittlerweile.